Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Homebrew-Folge. Ich habe euch heute wieder drei Spiele zusammengestellt, wobei zwei davon Homebrew-Spiele sind und ein Spiel ist ein wiederentdecktes, nicht veröffentlichtes, fast fertiges Gameboy-Spiel. Also tauchen mal da auch mal in die 90er rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich habe versucht, eine möglichst gute Mischung zusammenzustellen. Wenn ihr mal irgendwelche homebrew spiele habt, die hier vielleicht mal unbedingt diskutiert werden müssten, haut es einfach in die Kommentare rein. Ich bin für Tipps immer sehr dankbar und jetzt viel Spaß. Als erstes möchte ich euch Sam Mallard and the Case of the Missing Swan vorstellen. Das ist ein hervorragendes, ja, klassisches Point-and-Click-Adventure, das Spiel ist natürlich, oder das Genre ist natürlich auf den Gameboy nicht so verbreitet, aber wurde hier sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Da ist gedacht, dass natürlich der Umfang ist es natürlich jetzt nicht so riesig, riesig, riesig groß, was klar ist für, für so ein gameboy Spiel, aber durchaus mal einen Blick wert. Und wie ihr seht, es ist herrlich gestaltet. Also grafisch wirklich, wirklich tiptop. Ihr habt natürlich hier als Start natürlich dieses Detektivbüro, wie ihr euch wahrscheinlich vom Titel her erahnen könnt, ist es natürlich ein Detektivspiel oder auch hier vom Cover hier oben. Und da haben wir natürlich hier dieses typische äh, Detektiv-Klischee-Büro mit dem Fenster, was so halb irgendwie verschlossen ist und die Sonnenstrahlen äh, kommen da durch. Wir haben da den Schreibtisch und wir haben hier auch eine Whiskyflasche. Also Steuerung ist äh, mit einem Knopf äh, könnt ihr betrachten und mit dem anderen Knopf könnt ihr halt Sachen ja, äh, aufheben. Die leere Whiskyflasche will er jetzt nicht mitnehmen, weil die braucht man nicht dann habt ihr mit select habt ihr ein inventar das zeige ich euch gleich das brauchen wir gleich mit start könnt ihr jederzeit speichern was natürlich praktisch ist und hier sehen wir schon auffällig unauffällig <lacht> ein umschlag um, okay swan left me this envelope i need to pick it up to have a closer look das heißt, hier wurde ein Brief einfach ja, da gelassen und wir müssen es mal aufnehmen, um mal zu gucken, was da drin ist. Wie man sieht, sogar diese, diese Einsteckanimationen sind sehr, sehr schön gelungen. Und mal gucken, was drin ist. Oh, 1000 Dollar? Nehmen wir mit, würde ich sagen. Also keine Angst, ich werde jetzt hier nicht allzu weit spielen, um euch jetzt natürlich das nicht irgendwie zu verwiesen, wenn ihr das nachspielen wollt, weil so ein Adventure, das lebt natürlich davon, dass man die Rätsel und die Geschichte erlebt. Dann gucken wir hier noch, okay, ähm, die Schubladen sind ziemlich leer und äh, ein paar ja, verbogene äh, Büroklammern sind da drin. Ich würde sagen, wir nehmen die mal mit, weil jeder, der mal einen Detektivfilm auch nur ansatzweise gesehen hat, weiß, diese Dinge, die braucht man. Ich gehe jetzt mal raus, um euch mal so ein bisschen die ähm, ja, ich sag mal Oberwelt zu zeigen. Und wie ihr seht, ach, das ist technisch so liebevoll gemacht. Selbst hier, wenn man unter Lampe ist, dann wird man wirklich heller beleuchtet. Das sind alles so kleine Sachen, die hätten irgendwie nicht sein müssen, sind aber da. Und das finde ich einfach so wunder wunderbar. Ich steige hier mal ins Auto. Hier sieht man hier so eine kleine, kleine Karte mit verschiedenen jetzigen, am Anfang natürlich verfügbaren ähm, ja, Punkten, wo wir hingehen können. So, ich habe natürlich gerade nicht gelesen, <lacht> wo wir hinfahren sollten. Ich fahre mal nach Downtown. Wie man sieht, äh, also vom Stil, ich bin echt begeistert. Ich kann es nicht äh, irgendwie großartig irgendwie verbergen. Will ich auch gar nicht. Ähm, mal gucken, ob wir hier in die Pizzeria reinkommen. Aber, ne, okay. Äh, ist momentan voll, also müssen wir da eventuell äh, ja, unsere äh, Beobachtung irgendwo anders fortführen. Und so ist das Ganze aufgebaut. Also ihr, ja, wie ein klassischen Adventure halt, ihr geht von Rätsel zu Rätsel, habt verschiedene Locations. Und wie gesagt, ich will euch nicht zu viel zeigen. Wie immer habe ich natürlich alle Links, wo ihr die Spiele bekommt, unten im Beschreibungsfeld natürlich verlinkt. Klare Empfehlung von mir aus, wenn ihr auch nur ansatzweise so auf dieser alten Adventure steht. Als nächstes möchte ich euch Asteroids Chasers vorstellen und das ist ein, ja, wenn ihr das Cover euch anschaut, dann denkt ihr wahrscheinlich, okay, das ist jetzt irgendwie ein arcade etiger shooter oder ähnliches. Ist es aber nicht. Und deswegen habe ich ihn rausgesucht. Es ist ein sehr interessanter Titel, finde ich. Und zwar seht ihr schon hier im Tutorial, wird euch am Anfang des Spiels erzählt, worum es geht. Im Prinzip ist es ein taktisches, ja quasi Kartenlegespiel, würde ich sagen. Und zwar, ich erkläre das alles gleich. Im Detail könnt ihr das natürlich, wenn ihr das Spiel selber spielen mögt, euch anschauen. Und zwar seht ihr unten, ihr habt 29 Karten. Euer Ziel ist es, möglichst alle Karten auszulegen und möglichst viele Punkte einzuhalten. Es gibt einige Karten hier, wie diese Sonden hier, die sind relativ harmlos. Wenn ihr zum Beispiel hier eine Sonde dann äh, mit, mit, diesen, mit anderen Sonnen einschließt, dann bekommt ihr Bonuspunkte. Und ihr könnt halt immer die nächste Karte nur so legen. Dann gibt es Minen. Drei Stück sind immer im Deck drin. Und das Problem ist, wenn ihr alle drei Minen ausgespielt habt und die nicht entschärft wurden, dann explodieren die und das Spiel ist um. Entschärfen tut ihr die ähnlich eh wie hier, also nehmen wir mal an, hier diese Sonde hier in der Mitte ist eine Mine, müsst ihr hier die einmal komplett umschließen. Und dann gibt es noch eine Karte, Piraten. Wenn ihr eine Piratenkarte ausspielt, dann werden alle eure Sonden, die so im Kreuz drumherum sind, zerstört. Das heißt, ihr müsst jetzt immer gucken, okay, wie lege ich was, wie kriege ich alles am besten hin. Ähm, aber das ist jetzt vom Erklären hier etwas äh, ja, nicht so übersichtlich. Ich zeige euch das einfach mal. So, also wir packen da eine hin. Und dann seht ihr, dann springt ihr auch von der Karte her weiter gleich. Packen wir hier mal eine hin. Hier haben wir ein Asteroiden hingelegt. Die könnt ihr umschließen für mehr Bonuspunkte. Ansonsten bringen die euch jetzt nichts äh, Schlimmes oder ähnliches. Nehmen noch einen zweiten, so und hier haben wir jetzt schon einen Piraten. Diesen Piraten nehme ich jetzt natürlich und setze ihn möglichst weit weg von meinen Sonnen, weil ich nicht will, dass sie zerstört werden. Äh, wo kann ich den hinpacken, wenn ich den hier so schräg hinsetze, wird er nicht zerstört. Jetzt habe ich hier noch einen Piraten, packe ich hier hin, so. Dann haben wir hier eine Mine. Die sollte ich jetzt am besten so setzen, dass ich die natürlich entschärfen kann. Ist ist ehrlich gesagt aus meiner Perspektive gerade etwas schwer. Weil, wenn ich die jetzt hier schräg hinsetze, dann muss ich sie jetzt zum Entschärfen umschließen. Aber wenn ich hier und hier ist eine Sonde hinpacke, durch diesen Piraten werden die ja zerstört. Okay, also ich vermute fast, dass ich die nicht entschärfen kann. Aber ich muss auch nicht alle entschärfen, Also packe ich die erstmal hier hin. So, eine Sonde hierhin hin. Oh, noch ein Pirat. Den packen wir mal hierhin hin. Äh, oh, shit, shit, shit, shit, okay. Ähm, ihr seht, das Spielprinzip ist einfach. Aber es ist wirklich sehr kompliziert, wie er das legt. Und das äh, weite sich auch immer dynamisch aus. Das Problem ist, ich will die... Also es ist jetzt wieder eine Mine. Die will ich natürlich jetzt wieder umschließen. Ähm... Mir fällt jetzt aber keinen Punkt auf, wo ich das, ehrlich gesagt, machen kann, ähm, dass ich das hinkriege. So, dann haben wir hier einen Asteroiden, der kann hier irgendwo hin. Dann haben wir hier eine Sonde, hier eine Sonde, noch ein Asteroiden. Das ist alles gefahrlos, ne? Also ich weiß auch nicht gerade, wo es auch Punkte spielen. So, jetzt haben wir wieder einen Pirat, den packen wir da oben hin. So, die Sonne packen wir hier hin, weil eine Bombe kommt noch, eine Mine kommt noch, also ich will irgendwie versuchen, das Spiel jetzt einigermaßen zu lösen, äh, deswegen will ich das vorbereiten, hier kommt sie, und jetzt ja, ja, wir sehen, es gibt sogar Achievements, <lacht> ähm, also sagen wir mal, wenn die dritte Mine kommt, dann habt ihr eigentlich schon verloren, weil ihr habt, keine Zeit, die zu entschärfen. Die gehen dann halt gleich sofort alle hoch. Ähm, sehr, sehr schönes Spiel, wirklich sehr, sehr knobelig ähm, Wirkt auf den ersten Blick erstmal sehr verwirrend, weil viele verschiedene Symbole und sowas, aber wie gesagt, da werdet ihr durch den Tutorial da durchaus einigermaßen vernünftig denn herangeleitet. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spiel. Und jetzt kommen wir zum angesprochenen, nicht veröffentlichten Gameboy-Spiel, und zwar Eddie's Puzzle Time. Und zwar bin ich da um, äh, über einen Artikel gestolpert, habe ich euch natürlich verlinkt, auch da, wo ihr das natürlich dann entsprechend runterladen könnt. Und ähm, laut den äh, Entwicklern, die das äh, damals gemacht haben, ist das Spiel zu 99% fertig. Nur das Passwortsystem ist wohl nicht noch nicht vernünftig implementiert worden. Aber grundsätzlich ist jetzt das alles spielbar und auch inhaltsmäßig ist wohl das äh, meiste dabei. Und äh, wie ihr von, vielleicht vom SD hier schon sehen könnt, das ist von den Entwicklern von ähm, Alfred Junior, äh, dass das, das Spiel mit mit diesen Haaren, was immer rumspringt, hat natürlich so seinen eigenen Grafikstil. Und ich zeige euch mal drum, wo es geht. Es ist nämlich ein puzzle -Spiel und im Prinzip ein sehr einfaches. Und zwar habt ihr hier immer Würfelblöcke und ihr müsst das so machen, dass alle Blöcke verschwinden. Und das macht ihr, indem ihr halt die Blöcke aufeinander schießt. Geht natürlich nur in gerader Linie, könnt ihr euch vorstellen. Das ist dann manchmal nicht so einfach, äh, wie hier zum Beispiel. So zack, zack und zack. Dann gibt es natürlich für, für jedes Level auch immer so ein paar, wie im Golf. Also so, hey, so und so viele Züge sollten es schon sein. Wie hier schon angezeigt wird, war ähm, Paar 3 eigentlich äh, geplant. Und je ähm, weniger Versuche ihr braucht, desto besser. Und äh, das ist wieder so prototypisch Gameboy, finde ich. Ein sehr, sehr einfaches Spielprinzip, ähm, was aber so perfekt für den Gameboy irgendwie passt so ich bin, ich bin nicht gut in solchen Spielen das heißt ihr mögt da gerne mal ab und zu eure eure Hände über den Kopf zusammenschlagen so gibt natürlich auch mehrere Zack. Ähm, Blöcke die ihr dann entsprechend auch mal verschwinden lassen müsst so hm und natürlich verschiedene Hindernisse. Ne? Also Ihr seht schon, hier wird ein bisschen variiert mit ähm, hey, da natürlich zeitlich so ein bisschen geschicklich sein. Also im Prinzip ist es gar nicht so verkehrt und hätte so meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut zum Game Boy gepasst. Aber es sollte halt nicht sein, wie es eben so ist. Ne? So, Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das... Ich, das kriegt man auf jeden Fall effektiver hin. Ähm, Es gibt natürlich dann später auch noch äh, Variationen mit, mit verschiedenen Blöcken. Ne? Also wie ihr seht, ist das ja alles so ein bisschen mit, mit Würfelseiten umgesetzt worden. Und könnt ihr euch vorstellen, das kann man natürlich dann auch sehr einfach dann entsprechend äh, machen, dass man halt dann nur verschiedene Varianten hat. Ähm, hier seht ja schon, es wird hier etwas komplizierter. Und zwar haben wir hier natürlich die etwas seitlich getrennt. Das heißt, wir müssen irgendwie im Idealfall versuchen, das jetzt hier rüber zu bringen. So. Okay, irgendwie habe ich mich da gerade verkalkuliert. Ich bin äh, bei manchen Sachen echt nicht so gut unterwegs. Das, das muss man wahrscheinlich hier irgendwie so machen. Und wie ihr seht, ich habe hier schon einen Stein vergessen. Ja, müssen wir jetzt Rätsel neu starten. Aber ich wollte dieses Spiel euch gut und knapp nur mal vorstellen. Wie gesagt, diesen Artikel zu der Hintergrundgeschichte von diesem Spiel habe ich euch unten mit reingepackt und könnt ihr dann auch durchaus nachspielen. Ich finde es halt super, dass halt so ein altes Spiel dann auch wieder neu ausgegraben wurde und man das jetzt auch wieder spielen kann. Vielen Dank, dass ihr Mal reingeschaltet habt. Ich hoffe, es war ein Homebo diesmal für euch dabei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschö.